Und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht Hochspannung. Ja, in dieser Folge könnt ihr mich tatsächlich sehen. Ja, hier oben wird es rausgezogen einfach. Ha. Und da hat man hier so ein kleines Löchlein zum Einfüllen. Ja, deswegen hat übrigens das Wasser hier. Hier steht auch drauf. Warnung, heiß! Und jetzt muss man so... Ach so, ja dumme Sache. Ich habe vergessen, mir die Steckdose herzulegen. <lacht> ja, passiert.